Am Anfang sind sie wild und äh, so muss ich langsam die, das Vertrauen bei dem Greifvogel aufbauen. Mein Name ist Norbert Wissen, wir sind hier in Attelwil im Kanton Aargau und ich werde euch etwas über die Falkenrei das heißt die Jagd mit dem Greifvogel, vorstellen. Ich arbeite mit verschiedenen Greifvögeln zusammen. Zusammenarbeiten ist so gemeint, dass ich auf die Jagd mit ihnen, so wie sich die Greifvögel in der Natur auch wirklich verhalten. Ich habe einfach den Vorteil, dass ich mit ihnen dabei sein kann, wenn sie jagen Sie also ich kann von Teil der Natur dabei sein. Es ist ja also heute nicht mehr erlaubt, dass man aushorstet, weil die Vögel rausnimmt. Früher noch jahrelang war das gang und gäbe, bis so etwa in die 70er Jahre. Der Falken musste lernen zu züchten und das ist dann auch gelungen mit der Zeit. Man Wir dann auch mit den Wanderfalken Auswilderungen gemacht, weil die sind ausgestorben gewesen in Europa ausgestorben Wenn die aus der Kamera kommen, bei den Eltern, sind die so, dass das Gefieder trocken ist, das heisst nicht mehr dort so blutet. Die Federn sind ausgewachsen und der Vogel ist flugfähig. Aber natürlich noch ganz wild. Idealerweise, also für mich ist es idealerweise, wenn der Vogel noch nie ein Mensch gesehen hat, dann wird rausgenommen, verhubet, die Schüre montiert, heimgenommen. Und dann fängt das Training an, das Abträgen. Wir sagen Abträgen und nicht zähmen, weil dann fängt das Vertrauen auf, also der Vogel der muss so lange gedreht werden, bis er keine mehr hat mir. Er lernt in ihrer Zeit äh, das Vertrauen zum Menschen, dass da keine Gefahr ist. Im Gegenteil, dass es gerne Futter gibt und man muss dem alles beibringen. Der kann ja nicht einmal recht fliegen, weil in ihrer Zuchtkammer kann man, kann man ein bisschen rumhüpfen aber nicht fliegen. Und das äh, verwendet man dann allmählich einmal als Federspiel. das ist eine Beuteattrappe. Der Vorteil später, solange ich Sichtkontakt habe und er ist unterwegs in der Luft oben irgendwo oder sitzt auf einem Baum, kann ich das Federspiel rauswerfen und der Vogel sollte dann aufs Federspiel kommen, wenn er gut trainiert ist und auch in Kondition ist. Aufs Federspiel kommen, so habe ich die Verbindung mit dem Vogel und kann ihn jederzeit, wenn es zum Beispiel auch Jagdabbruch ist, äh, reinholen. Der Pfeifton da, die sind jetzt schon so gewöhnt, dass wenn der weg ist und der Pfeifton gehört, weiss er wo ich bin, man muss nicht mehr pfeifen, der kommt auch so schon. Die Temperatur, wie viel Meter über Grund und wie schnell er so steigt. Es ist heute möglich, zum zu kommen. Die Falken, es gibt verschiedene. Ich habe Wanderfalken und Lannerfalken. Nachher gehen wir mit, dem, mit zwei Lannerfalken raus. Von denen habe ich einen als Faustfalk okay. trainiert und der anderen als Anwarterfalk. Anwarterfalk beinhaltet, dass sich mit einem Stöberhund oder einem Jagdhund zusammen arbeite in einem Feld, wie es jetzt hier ist. Und wenn der vorsteht und anzeigt, dass es Wild inne hat, tut der Falkner der Vogel die Haube weg und lässt ihn steigen. Der Vogel der steigt so hoch, dass man ihn in der Regel fast nur noch mit dem Feldstecher gesehen und wenn er richtig trainiert ist, dann stellt er sich genau über mehr, also über dem Falkner ein, in, riesen und wartet aufs Kommando respektiv, bis sich ein Hundskommando gibt und er die Beute aufstöbert. Und das nutzt der Falk, der kommt dann in dem sogenannten Tropfenflug in enormen Geschwindigkeiten oben ab und probiert, dass Tier zu fangen und zu erlegen.